Inhaltlich hat mir gefallen, dass offen diskutiert wurde, was Familie überhaupt ist in unserer Gruppe. Und in weiterer Folge haben wir auch darüber diskutiert, welche Aufgaben hat Familie. Ich glaube, dass man dort ansetzen kann und den Diskurs in dieser Weise fortführen kann.